und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal bevor wir mit der analyse anfangen schauen wir uns kurz an was ich gepostet hatte ähm, wir gehen dafür einmal kurz hier rein moment ausblenden fertig so ähm, ich rechne mit einem bounce von 28.000 aus wie stark diese ausfallen wird bleibt abzuwarten ja das war meine prognose nachdem die das Low hier gebrochen wurde. Dann war der Bounce bei 28.700, das heißt also 700 Dollar sind es leider weniger äh, also weniger gewesen, die wir an Dump gesehen haben, bevor die Reaktion kam. Dann habe ich folgendes Bild geteilt und habe gesagt, das hier kann ich mir als Bewegung vorstellen und jetzt schauen wir uns an, was nach diesem Bild passiert ist und zwar fast genau dieser Ablauf. Ja. Ich denke, dass die Welle 2 in dem Bereich hier ein Ende finden wird und dann geht es weiter in Richtung Süden. Was mich das Ganze ein bisschen überdenken lassen würde, wäre, wenn wir hier oben den Bereich brechen würden und dann nach oben die 42.000er-Marke zurückgewinnen. Das wäre dann für mich ein bullisches Zeichen. Da wäre ich dann wieder ein bisschen vorsichtiger, aber aktuell sieht es einfach nur danach aus, dass wir genau dasselbe sehen, was wir auch 2017 gesehen haben. Nämlich nach dem Bruch nach unten wurde dann erstmal nochmal der Mainstream ein bisschen verarscht. Ja, hier ebenfalls nochmal, habe ich auch eingezeichnet gehabt, das ist aber schon ein bisschen länger her, glaube ich sogar. Schauen wir mal, oder habe ich, na, hier unten drunter, das ist das hier. Also für mich sieht es aus, dass wir genau dasselbe machen wie 2017. Bruch nach unten, dann Fake nach oben, um nochmal Longs reinzulocken und dann halt eben wirklich weiter mit dem Abverkauf zu beginnen. Warum bin ich so der Meinung, dass wir einen Abverkauf sehen werden? Wir gehen mal hier auf den Crayskull-Chart. Um, da ist der Kurs ja schon ein bisschen tiefer, da sind wir schon bei 23.000 US-Dollar gewesen. Ist ein bisschen merkwürdig bei den ganzen äh, verschiedenen Börsen, aber CrayScale ist irgendwie immer am, am Tiefpunkt. Und es geht trotzdem noch weiter runter und ähm, anhand der Analyse, die ich hier für CrayScale habe, sind wir da noch nicht am Ziel angekommen äh welches ich auf jeden Fall erwarte. Ja, Danach könnte man darüber sprechen, okay, geht es wieder dann nach oben. Das ist eine andere Geschichte. Für mich persönlich sieht es aktuell aber leider so aus, dass wir, und dafür gehe ich mal nochmal in den BLX-Chart rein, ganz alte Analyse drin, gehe ich nochmal in den BLX-Chart rein und da Sieht es für mich aktuell leider so aus, als wäre das Top definitiv bestätigt und das Ganze hier nur noch ein Dead Cat Bounce ähm, Move zu sein scheint, der dann letztendlich nach unten aufgelöst wird wie stelle ich mir jetzt also den nächsten schritte vor grundsätzlich haben wir zwei möglichkeiten möglichkeit oder beziehungsweise sogar drei möglichkeiten möglichkeit nummer eins ist wir sehen das hier Diamond pocket von dort aus nach unten möglichkeit nummer zwei ist wir sehen dass wir noch mal in den bereich hier reinkommen also 50.000 50 er level ungefähr und die möglichkeit 3 ist dass wir vielleicht sogar eine Komplettkorrektur davon sehen und dann nochmal bis auf 54.000 gehen, um dann von dort aus, das wäre dann das Szenario, mit der, dass wir hier erst die A gesehen haben, um dann von dort aus eine Bewegung wie folgt zu sehen, die dann in etwa von hier aus nach unten geht, dann nach oben und dann in dem Bereich oder sogar, wenn es ganz schlimm kommt, in dem Bereich hier reinfällt. Ja? Wenn das so kommen sollte, wäre das mein bearisches Szenario, dass es so passiert. Es kann natürlich auch sein, dass wir dann hier erst die 1 gesehen haben, hier erst die 2, dann die 3 und dann geht es weiter. Aber das wäre jetzt für mich persönlich erstmal so das Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Man kann momentan denken, was man möchte, wenn man in einen Monatschart reingeht. Und der monat ist nur noch fünf tage dann könnte das ganze auf jeden fall ein sehr sehr böses ende nehmen wenn wir jetzt jetzt nicht schaffen sollten die kerze hier in einen ähm, ja sage ich jetzt mal bullischen zustand zu bringen mit bullisch meine ich wirklich einen hammer oder äh, am besten sogar in engulfing was wahrscheinlich nicht mehr der fall sein wird ähm, dann sehe ich dort auf jeden fall schwarz für ähm, die bullischen preise man sollte es aber trotzdem im auge behalten wir haben es hier auch gesehen hier gab es auch dann äh, noch mal einen aufkauf von der ähm, von der kerze und danach ging es dann mit dem abverkauf weiter hier ebenfalls ging er dann noch mal hier in den bullischen bereich rein und dann erst weiter und ähm, das ist leider sehr oft der fall dass man sowas sieht bei die leute halt eben dementsprechend wenn die sowas sehen dann short gehen und natürlich machen die Market Maker was, wenn die dann ein bestimmtes Level erreicht haben, was dann in dem Fall hier das ähm, Monats ähm, Support und Resistance Level war, dass die dann halt eben von dort aus erstmal eine Long machen, um dann halt eben ihre Positionen nach oben besser aufbauen zu können, ist ja vollkommen verständlich. Und das sehen halt eben die Neulinge bzw. die ähm, Leute, die einfach nur Geld investieren wollen, sehen das leider nicht und da haben wir dann halt eben schon das problem ähm, dennis patern ist auch noch im spiel ja das haben wir ebenfalls auch noch und ähm, ja ich bin vollkommen davon überzeugt dass wir das Gott weg, dass wir ähm, dort auch das target sehen werden ja also ich gehe wirklich davon aus dass wenn wir von hier nach hier gehen dass wir mindestens das 0618 der fibonacci level sehen und das ist bei 10.000 wie lange das ganze dauert keine ahnung kann sich auf jeden fall jetzt über monate ziehen wenn das hier weiter so bestätigt ist der bruch ist da dann sieht es auf jeden fall so aus als ob wir ein bestätigtes top haben und ähm, ja schauen wir mal wie das ganze jetzt so weiterspielt der dollar index ist das nächste was uns interessiert und zwar schauen wir uns diesen jetzt genau an ich habe gesagt, hier ab dem 0786er Fibonacci Level, beziehungsweise dem Diamond Pocket, ich zeichne das halt nochmal für euch ein, das hier ist das Diamond Pocket, ja, ähm, ab dem Bereich könnte es zu einer Korrektur kommen, das ist dann auch dem, äh, dementsprechend passiert und jetzt kommt es halt eben darauf an, schafft er es jetzt weiter nach unten zu gehen, um dann ähm, nochmal eine ordentliche Bewegung nach oben zu sehen oder aber wird der von hier aus, ähm, wieder massiv abverkauft, das würde dann den Bitcoin-Kurs wieder nach oben treiben. Deshalb erstmal ein bisschen abwarten, was wir hier sehen werden. Für mich steht auf jeden Fall mittlerweile fest, dass das hier ein möglicher Boden sein könnte. Ja, wichtig wäre halt eben der Bruch dieses Bereiches hier. Dann können wir darüber nachdenken, nochmal bis hier oben hin. Den, ähm, den Kurs zu beobachten und dementsprechend dann die Position bei Bitcoin anzupassen. Und wenn er hier durch ist, sollte es normalerweise kein Halt nach oben geben, äh, dann hätten wir eine bestätigte äh, Bodenformation und von dort aus sind dann Ziele nach oben auf jeden Fall möglich. Als nächstes schauen wir uns den äh, Ethereum-Chart an. Und da sehen wir halt eben auch, dass wir sehr, äh, sehr schwache Bullen sehen. Ja? Also normalerweise kennt man es ja so, es gibt, Ab äh, gibt einen Abverkauf und wenn es dann losgeht mit dem Pump, geht es immer ordentlich nach oben. Wenn auch äh, mit, mit in Wellenbewegung, wie das halt eben sein soll. Aber es geht dann natürlich immer... Man sieht hier, geht nach unten, richtig kräftige Kerze nach oben und dann geht es wieder seitwärts nach unten. Ähm, hier kommt noch nichtmals großartig eine Candle zustande. Ja. Äh, wird direkt wieder mit einer Bearishen Candle anscheinend gekoppelt und äh, gekontert. Und ähm, ja, für mich persönlich ist auch hier der äh, Weekly Monats Chart sehr, sehr interessant. Denn wenn hier der Weekly Monat Chart gesagt der monatschart so ein Klos zeigt haben wir definitiv ein ganz ekelhaftes szenario und wenn man sich das genauer anschaut sieht man auch hier dass wir hier die möglichkeit haben wieder ein mögliches harmonik pattern zu sehen äh, was es für eins sein könnte ist für mich jetzt aktuell ähm, so auf die schnelle nicht äh, ersichtlich ähm, man könnte einen Crap daraus machen oder ein Butterfly, aber da müsste man dementsprechend jetzt einmal nachrechnen, aber das ist eher so ein Dennis sein Ding. Ähm, ich mache das gerne mal in Ruhe, aber jetzt nicht hier im Video. Ähm, sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, support das Ganze so gut ihr könnt und vor allem tradet über die Affiliate Links von Dennis und mir, damit wir auch weiterhin so tollen Content für euch hier auf YouTube äh, raushauen können und eventuell bald auch wieder mit den Giveaways starten können. Wäre natürlich klasse. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wochenende. Das war's von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im Crypto Talk. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Euer Crypto Sagi von der Bulbersware Academy. Macht's gut. Ciao.